Ah ja, zum das unterwegs. Das verstanden drücken, gell? Okay. So, willkommen zu einem schönen Nachmittag. Wir freuen uns auf den Vortrag von Ernst Tradinik über inklusive Medienpädagogik. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Ernst, Ernst Tradinik und ich arbeite seit vielen Jahren. Mit Menschen mit Lernbehinderung und/oder psychischer Erkrankung in Wien als Betreuer einerseits. Ich ähm, habe zum Beispiel zehn Jahre in der, in der ersten Psychiatrie-Ausgliederungswohngemeinschaft in Wien gearbeitet, äh, wo man eigentlich vor allem mit recht großen Verhaltensauffälligkeiten gearbeitet haben, ähm, beziehungsweise im Grunde einfach mit hochtraumatisierten Personen. <lacht> Parallel dazu habe ich aber immer mit äh, Video und Radio gearbeitet und habe ja ähm, So, probiere ich das jetzt mal. Bildschirm freigeben. Ähm, und und habe Publizistik studiert. Habe immer Radio gemacht. Genau, jetzt, ich versuche gerade äh, dieses den, den Folder. Ja, jetzt sieht man es. Ähm, <kühm> genau, so habe ich den Faden verloren. Nein, genau, Studium, äh, immer Arbeit mit Menschen und mit Medien. Und vor allem mit Menschen mit Lernbehinderung und oder psychischer Erkrankung. Ähm, durch diese Jahre aus der Praxis habe ich begonnen, mich, also unabhängig davon, was mich interessiert, und jemand auch, die will Fernsehen machen, so, so irgendwie kam es immer mehr in die Richtung, ähm, wo man vergisst, wer vor der Kamera steht, also welche Person jetzt moderiert. Aktuell machen wir jetzt gerade äh, Kinogespräche, das ist eine Kooperation mit dem ältesten Kino in Wien, äh, das Breitenseer Lichtspiele-Kino, wo jetzt die Nichte übernommen hat, äh, nachdem sie ihre Tante viele Jahre <lacht> weitergeführt hat. Und wir nehmen da Kulturgespräche auf, so nennen wir das, wo vor allem Regisseurinnen oder Regisseure, Schauspielerinnen, aber auch äh, also Filmvorführerinnen oder sowas. Ähm, zu Wort kommen. <lacht> Kann aber im Grunde auch was anderes, an, ein anderes Thema da sein. Da geht es dann eigentlich echt nur darum, ähm, altes Kino, Filmkultur, und dass man vergisst, wer da eigentlich moderiert. Ähm, da auf dem Foto sieht man, äh, auf der linken Seite, der rechten Seite, also die zwei Personen, <lacht> ist die Holly Hurtig, eine, eine junge Frau äh, mit Trisomie 21, die halt schon ähm, die einfach gerne äh, äh, Fragen stellt oder das lernt. Also die, die, die neu da sind, die lernen das äh, erst. Oder man traut sich dann einfach erst Fragen stellen. Und da, der Rudi daneben, der Rudolf Kurzberger, ist jemand, der für ja mittlerweile relativ große Kinofilme das Sounddesign macht. Ähm, genau. Da sieht man so ein Blick hinein in das Kino, in den Kinosaal. <lacht> Diese Sendungen, die nehmen wir seit letztem Jahr auf. Ich selber habe das irgendwann einmal so zu unterrichten begonnen und mir überlegt, wie kann man das nutzen. Darum gibt es da oben diese, diese etwas sperrige, diesen etwas sperrigen Satz, Definition, was inklusive Medienarbeit aus meiner Sicht ist. Und im Grunde ist es die elektronische Radio, Video und ähnliches, Medienarbeit von und mit Menschen mit Lernbehinderung und oder psychische Erkrankung. Dieses relativ lange und oder psychische Erkrankung ist im Grunde relativ banal, weil es ist echt oft mischt, wie eh bei allen Menschen, wie auch bei mir, weil man dann oft gar nicht weiß, wo gehört und was hin jetzt. Ne? Ein Brillenträger, der vielleicht auch neurotisch ist. Und mit oder ohne Begleitung, Unterstützung von Expertinnen aus dem sozialpädagogischen kommunikationswissenschaftlichen und ähnlichen Bereichen. Ähm, das mit oder ohne Begleitung ist ganz wichtig, weil in Wahrheit äh, ist man ja eigentlich nicht mehr nötig. Im besten Fall. Ähm, weil ja durch, durch, diese, äh, durch diese rasante Entwicklung, äh, alles, was mit Film und Medien zu tun hat, kann es ja schon mit dem Handy machen. Und zwar natürlich Menschen mit Lernbehinderungen. Äh, da nachdringen und uns selber produzieren wollen. Und durch das Internet oder durch freie Medien ist es relativ, relativ einfach, ähm, äh, da selber was zu produzieren und manche machen das ja auch. Oder, und die, die Plattformen, die ich gar nicht so gut kenne wie TikTok und was weiß ich es gibt, äh, da kursiert dann scheinbar eh schon so einiges herum. Wir, wir, sind eher, wir versuchen so eher so ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Und äh, dadurch, durch diese, durch diese Arbeit, äh, gibt es, ähm, ähm, ist es so ein bisschen ein üben, Üben, also journalistisch, journalistische Grundfertigkeiten werden da erprobt und eigentlich umgesetzt. Und der Marcel, den man da nur ganz klein sieht, oder dann danach im Video, ist jemand, der schon seit 2014 dabei äh, ein junger Mann im, im Rollstuhl, äh, der aber wirklich schon lange den Berufswunsch Moderator und Kabarettist ähm, hat, der spielt auch Theater in Wien beim Theater Delfin. Äh, der hat da schon relativ viel gelernt. Also, wenn man mit dem unterwegs ist, im, äh, zum Beispiel beim Diversity Ball, so eine Reportage dort machen, weiß der schon genau, äh, ich muss auf den Kameramann oder Kamerafrau warten oder der, der die Technik hat, die Regie inne hat, äh, bis es da okay gibt, zum Beispiel. Genau, ich mache das jetzt und probiere genau stoppen ein Video zu starten ähm, genau ich wollte zunächst ne machen wir noch mal zu Zunächst nämlich einen kurzen Trailer oder zwei kurze Trailer wo man den äh, Marcel sieht und hört so <lacht> okay Herausforderung für ältere Leute wie mich. <lacht> Kinotrailer, da ist er jetzt. Also sieht man und hört man Na, man, man sieht schwarz, ja, es Einige Witze oder nicht? Oh, nein. Ich bin so schlecht mit Witzen. Ich bin ganz schlecht. Ich, okay. ich bin Schauspielerin. Ja. Und kann man einen Witz sehr gut merken, ja. wenn er mir erzählt wird. Ja. Und dann für fünf Minuten. Und dann ist er weg. Aha. Aber vielleicht hast du einen guten Witz für, mit dem ich immer merken kann. Zumindest die nächsten. <lacht> ja, genau. Bitte. Natürlich. Bitte erzähl. Tja, das möchtet ihr nun natürlich wissen. Und das geht ganz leicht. Mit dem nächsten Kinogespräch. Hier in diesem Kino und auf Okto. Klassische ne? Ja, genau. Also, das ist online <lacht> zu finden, <lacht> wenn, wenn man dann nachhören und nachschauen will. Die dauern so äh, zwischen 25 und 27 Minuten. <lacht> Eins gab es jetzt mit 19 Minuten. Also, da sieht man dann den Unterschied, aber selten noch äh, wie, wie sehr junge äh, Moderatorin, die halt dann. Ähm, nur sehr vom Zettel abliest und da sieht man dann nur die Schwierigkeiten. Äh, wenn ihr Frage stellt und es, es antwortet jemand relativ kurz, ähm, dass man da halt dann einfach nachhakt und nachhakt. Genau. Und sind diese Videos dann äh, in, darf man die dann in der Schule verwenden für den Unterricht? Sind die da lizenztechnisch, ist das gedeckt? Äh, ja, ich muss aber gestehen, ich habe ich hab mich schon mal nur kurz damit beschäftigt. Äh, aber grundsätzlich ja. Wir, wir, wir haben eine Kooperation mit einer grafischen, wo Schülerinnen kommen sollen. Und gerade, äh, was um Sounddesign und solche Dinge äh, geht, äh, die schauen sich das dann an. Okay, weil ja unser heutiges Überthema sozusagen OER, Open Educational Resources, ist und da passt es dann auch gut dazu natürlich, wenn man das im Unterricht verwenden will. Ja, aber sag mal noch, was, was gibt es da so für Kriterien? Aber grundsätzlich ist es auf YouTube und in der Optothek äh, zu sehen. Im Prinzip ja, wenn es auf YouTube ist, äh, tritt man ja mehr oder weniger die Rechte ab, dass man es für, für vieles verwenden darf. Okay, ja, dann... dann äh, ich denke, die genauen Kriterien, damit bin ich jetzt selbst Okay. mir nicht an falschen ab, ab, Okay, aber <lacht> wenn, wenn, wenn oder umgekehrt gefragt, wenn, wenn ihr in der Schule YouTube-Videos zeigen äh, dürft oder könnt, dann geht es natürlich zumindest ja. von dort oder von der Oktothek. Das ist im Grunde die Online-Plattform. Ich würde es dann von dort nehmen. Okay. Ja, okay, dann, dann empfehle ich ja mit der Oktothek, <lacht> <lacht> wenn man äh, in die Suchmaschine eingibt, Okto und äh, naja, genau. Dann, dann kommt man zu dieser Sendeplattform und da kann man scrollen und findet die, die Sendungen genau. Ähm, genau, an dieser Stelle würde ich jetzt fragen, ob jemand was wissen will. Äh, in, in, in die folgende Sendung würde ich noch kurz gern hineinschreiben äh, äh, euch das zeigen. Die ist dann, das ist dann also eine fertige Sendung mit dem Rudi Gotzberger, was vor allem um Sounddesign geht. Ähm, die Holly. Äh, ein wenig versierter ist schon als die Flora. Ähm, aber nur vom Zettel abliest. Wobei wir das ja nicht live aufnehmen. Und wir dann danach zum Beispiel, wenn, man, wenn ich das Gefühl habe, äh, da könnte der Gast noch mehr zählen, dann danach noch Fragen aufnehmen. Äh, genau. Ja, also sollen wir da fünf Minuten hineinschauen? Gerne. So. Weiß nicht, gibt es im Auditorium noch Fragen, Anregungen? Okay, ich okay, starte das jetzt mal. <Sie> <Musik> herzlich willkommen bei naja genau der intelligenten humorvollen tv-sendung heute zu gast rudolf kurzberger sounddesigner und medienschaffender Ich bin 45 Jahre alt und ich bin in Brasilien geboren, meine Eltern sind Österreicher und wir sind irgendwann von Brasilien nach Deutschland übersiedelt und ich bin dann bei 1996 bin ich dann nach Wien gekommen und seitdem bin ich in Wien. Was machen Sie bei äh, äh, Beruf? Ich bin ähm, Medienschaffender, Filmemacher, aber auch vor allem Sounddesigner und ähm, arbeite für Kino, Spielfilme und Dokumentarfilme. Also ich mache die gesamte Postproduktion im Tonbereich. Okay. Was muss man äh, dafür können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man ähm, muss sich auf jeden Fall für Ton und Sound interessieren. Ähm, gute Voraussetzungen sind auch Menschen, die vielleicht Musik machen und ein gutes Gehör haben. Man muss äh, sich technisch im Bereich Ton auskennen, man muss ein bisschen Software können, also man muss halt bestimmte Programme bedienen können. Und ich glaube, was sehr wichtig auch ist bei diesen Projekten in Österreich vor allem, ist, dass man als Sounddesigner auch verantwortlich ist für den gesamten Ton des Films in seiner sozusagen finalen Fassung. Also man muss auch irgendwie organisieren können, also ein bisschen managen vielleicht. Sie haben eine eigene Firma. Was verbietet die Firma an? Ähm, ich, hab, ich bin Geschäftsführer einer Filmproduktion. Wir sind spezialisiert auf Postproduktion im Video- und im Audiobereich. Also wir machen alles, was sozusagen nach dem Dreh passiert. Although the plans are ambitious, Samothraki has great potential. The breathtaking beauty of the landscape makes the island ideal for hiking. Well, the ancient sites are fascinating. Postproduktion heißt das danach, also wenn die Dreharbeiten fertig sind und der Film schon am Computer. Das heißt zum Beispiel die Farben korrigieren und angleichen. Natürlich das Sounddesign. Oder auch einen Sprecher, eine Sprecherin organisieren und aufnehmen und dazu mischen. Samothraki's Inhabitants cherish the beauty of their home, but the delicate balance in the island paradise. Ja, okay. Also so in, in etwa äh, läuft unsere so Sendung ab. Und je nachdem, äh, wie viel gesprochen wird dazwischen, dann plaudere ich dann manchmal nur äh, dazu. Ähm, genau. Es gibt äh, nach wie vor leider Work in Progress äh, ähm, ein, eine Webseite, die man installiert hat mit äh, www.inklusive-medienarbeit.at, äh, wo gesammelt wird, welche inklusiven Medienproduktionen gibt es in Österreich. In, in, in Oberösterreich zum Beispiel äh, <lacht> gab es ja da einiges und gibt es noch beim Radio Froh. Äh, und dort war war auch der große Start, so meine bisherigen Recherchen, wie zum Beispiel ähm, am Anfang war der, Le der Schleifstuhl, äh, eine, eine so vierteilige, humorige äh, Filmserie von der Neandertalzeit bis ins damalige Heute. Also die haben das 1995 gemacht, äh, ich glaube im Rahmen vom Verein Assist. Und da findet man mittlerweile jetzt einen Trailer zumindest zu dieser... Sendereihe. Aber ich und Studierende der Sozialpädagogik, jetzt zurzeit EV St. Pölten, aber Kommunikationswissenschaft in Wien, beschäftigen sich jetzt vermehrt mit, mit inklusiver Medienarbeit und wir versuchen dann diese, diese Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten dort zu verlinken, so sukzessive. <lacht> da das wirklich so ein reines, äh, reines Eigeninitiative ist, und ich, oder ich bin einfach zu blöd oder zu faul, mir Leute zu suchen, die das finanzieren, <lacht> mache ich das selber so mit Hilfe von Leuten, die sich im Webdesign auskennen. Ähm, genau. Aber da findet man so ein bisschen die Überlegungen äh, zu, zu dieser Grundfrage, was kann inklusive Medienarbeit leisten? Eine der spannenden Fragen oder, oder in der Praxis äh, diese, diese Folge, die man hat, unabhängig davon, dass es ein fertiges Produkt gibt und man Menschen mit Lernbehinderung oder und oder psychische Erkrankung vielleicht mal anders wahrnimmt und möglicherweise Vorteile oder Ängste oder Sorgen da abbaut, bin ich drauf gekommen, dass Leute, gerade beim Radio machen auch, dass die, dass die dann mehr vermehrt ins Plaudern kommen. Also stillere Personen oder, oder Personen, die dachten, sie interessieren sich für wenig oder die beginnen da irgendwie zu plaudern. Wenn man sich da ein bisschen fordert oder wenn sie ihr, ihr, ähm, ihr Thema finden oder ihren Humor. Mit Humor kann man auch recht viel machen. Äh, genau, das findet man dort. Und auch äh, einen Artikel von äh, Menschen mit Beeinträchtigungen in Medienberufen, weil die Vision ja schon, äh, dies da, dass man sagt, eigentlich äh, soll es viel mehr Arbeitsplätze geben äh, für diese Personengruppe. Egal ob im, im, im, im ersten Sektor, also am ersten Arbeitsmarkt oder am zweiten Arbeitsmarkt. Oder eben in, in künstlerischen Projekten oder so. Genau. Da kann man ein bisschen stöbern oder eben bei Fragen kann man mir übrigens gerne anschreiben. Und das habe ich jetzt hier nicht, aber meine Webseite ist, die auch bald fertig sein wird: menschenundmedien.at. Und, und so, so ist dann auch meine Mailadresse. Ah, da unten habe ich es. Äh, diese Ernst.tradenick.menschen und Medien.at ähm, oder Motuchen. Also eines der wichtigsten Dinge ist eigentlich, ähm, weil ich hier bei Lehrerinnen und Lehrern bin, die wahrscheinlich eh recht ähm, einen offenen Blick haben, aber aus dem Betreuungsbereich habe ich bis vor einiger Zeit noch kennengelernt, dass dieser Blick ähm, nicht unbedingt immer sehr weit ist, dass, dass man vielleicht nicht immer darauf schaut, äh, dass es dann da echte Begabung gibt oder Wunsch und, ähm, und so eine eigene Barriere im Kopf, dass man sich ja nicht äh, denken traut, dass jemand Radio oder Video oder ähnliches machen kann. Äh, auch wenn er zum Beispiel, äh, äh, wie hat man die Holle immer gesagt, aber ich stottere ja. Ähm, wenn man zum Beispiel stottert, obwohl es jetzt wahrscheinlich nicht mehr das korrekte Wort ist. Ähm, auf eines würde ich noch gerne hinweisen. Am 3. Mai machen wir wieder so Online-Tagung inklusive Medienarbeit, ähm, veranstaltet vom Commit in Kooperation mit BIF, das ist so ein integrative äh, Fortbildungs- äh, weiß gar nicht, äh, Institut. und Mensch und Medien, also quasi mir und meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die ist zweimal zwei Stunden und, wenn man so will, relativ niederschwellig. Weil zumindest letztes Jahr hat es geklappt, relativ äh, viele Personen erzählen von ihren Sendungen. Österreichweit und aus Deutschland war jemand dabei. Wenn es wieder so klappt, wollen wir das wieder so ablaufen lassen, die dann selber erzählen, warum sie Radio machen. Oder wie es ihnen geht beim Radio machen. Oder was brauche ich denn für ein äh, Mikrofon oder so. Oder wie komme ich zu meinen Themen? Oder äh, wie gut werde ich unterstützt? Ähm, oder was brauche ich in unserer Unterstützung, um selber eine Sendung zu machen? Oder ein Podcast, wie funktioniert denn das? Und solche Dinge. Und eher so aus der Praxis heraus. Und wir versuchen dann äh, zu schauen, was, was dann die anderen wollen oder brauchen. Ja, äh, genau. Ah, da steht irgendwas im Chat. Danke für die Rückmeldung und ja, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, danke für den Vortrag. Ja. Vor allem diese Themen sind ja gerade in der Jugend sehr gut verankert heutzutage. Es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die einen eigenen YouTube-Channel oder dergleichen ausprobieren. Ja. Und da braucht man auch dieses ganze Wissen um diese Medientechnik. Mhm. Ja, gibt es noch Fragen? Dann beende ich einmal die Aufzeichnung.